Mikrofone im Hörsaal In allen Hörsälen haben Sie die Auswahl zwischen dem Schwanenhalsmikrofon, einem Handmikrofon sowie einem Ansteckmikrofon. Schalten Sie das Hand- bzw. Ansteckmikrofon ein, indem Sie ungefähr drei Sekunden den Einschaltenknopf gedrückt halten. Geben Sie die Stummschaltung gegebenenfalls am Mikrofon selbst und am Bedienpanel im Pult auf. Achten Sie beim Anstecken darauf, das Mikrofon mittig am Körper auszurichten, um eine gute Tonqualität zu gewährleisten. Als optimaler Abstand zum Mikrofon gilt der Abstand zwischen Daumenspitze und kleinem Finger. Wenn möglich, sollten Sie es nicht an der Seite und auch nicht am Kragen anbringen. Der ideale Sprechabstand beträgt 5 bis 15 cm. Achten Sie darauf, das Mikrofon nicht zu weit vom Mund entfernt zu halten. Bei der Nutzung des Schwanenhalsmikrofons ist die Sprechrichtung besonders zu beachten. Bereits eine Drehung des Kopfes kann die Tonqualität signifikant verschlechtern. Achten Sie auch hier darauf, einen geeigneten Sprechabstand einzuhalten. Zur Kontrolle gilt, wenn Sie auf der Lautsprecheranlage im Hörsaal gut zu hören sind, dann gilt das auch für eine Aufzeichnung oder einen Stream.